eure AGBs aus? Sind die von einem Juristen gemacht, der im Zweifelsfall AGBs den ganzen Tag schreibt? Nichts gegen Juristen, aber Juristen, die Vertragsunterlagen hauptberuflich schreiben oder AGBs, schreiben halt hauptberuflich AGBs. Und die sind manchmal ein bisschen weit weg vom äh, menschlichen Kunden. Das heißt, wenn man die so liest, hat man ein komisches Gespür? Also mir persönlich geht das so, wenn ich Kleingedrucktes lese, denke ich immer, was wollen die mir unterschieben? Oh, 40 Seiten, herzlichen Dank. Soll ich das jetzt durchlesen? Mache ich nicht, also schlechtes Gefühl. Muss man das auf 40 Seiten haben? Hat der Jurist gesagt. Ja, aber vielleicht kann man es mal kleiner machen. Vielleicht kann man ja sagen, pass mal auf, für dich haben wir die wichtigsten 15 Punkte hier aufgeschrieben. Kleingedrucktes für deinen Anwalt und unseren Anwalt auf die nächsten 80 Seiten. Einfach mal so ein bisschen in die Richtung denken, wie machen wir es dem Menschen gegenüber ein bisschen angenehm.